Talks. Ein Podcast der Mutmacher Menschen, die gelernt haben, um, wie man sich engagiert, andere mit anstecken oder mit hineinnehmen. Das Miteinander, ja, dass wir hier durch verschiedene Methoden und so weiter auch schon ein Teil war, einen Rahmen zu schaffen, wo man das dann mal ausprobieren kann, wo man quasi ja, einfach schaut, okay, was passiert, muss zum selber sein gemeinsam bedeutet auf der einen Seite, dass es immer größer werden wie wir, das Menschen zu vermitteln, wie man nachhaltig baut, um auch bestehende Gebäude so saniert, adaptiert. Das ist mir ein oder zwei oder drei schon viel zu groß, aber ich würde dennoch gerne etwas tun. Sie wollen nicht nur wir für uns wohl leben, sondern sie wollen das ganze Viertel aufwerfen und haben quasi aus dem Projekt heraus diesen Verein lebenswertes Matnerviertel geschaffen. Die Leute, die mehr verdienen, andere Familien oder Beteiligten unterstützen, gemeinsame Werte zu haben äh, und äh, einen gemeinsamen Sinn. Ja. Ich kann mich auch einfach sozial einbringen, wenn ich sehe, ich habe eine Nachbarin und die ist mit ihren Kindern gerade voll am, am Spudel und ich frage sie, ob ich ihr einkaufen oder die Kinder mal übernehmen. Wood Talks